Ja, ich sehe live bei mir. Also hat sich da was getan. Okay, das ist ja. Das. Ah ja, bei mir ist es auch live. Ja, wunderbar. Wir haben unseren Timer auf 10 Minuten. So. Unser Thema haben wir uns gerade vorher abgestimmt. Das sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Agile Transition Start. Das ist ein Thema, was uns beide jetzt gerade oder auch uns jetzt, ich glaube ich, bewegt immer. Das hat ja was mit Sinn und Sinnhaftigkeit zu tun, ob man sowas überhaupt begleiten möchte, ob da überhaupt die Voraussetzungen zugegeben sind. Ja, lieber Eins, was sind denn deine Gedanken zu einem erfolgreichen und sinnvollen edge Transition-Start? Ja, ich habe äh, mich letzte Woche mit einem meiner ersten Kunden getroffen, Maschinenbauer, der auf einem ganz guten Weg ist und dann habe ich mich nachher gefragt, was ist da passiert, dass das da funktioniert hat und äh, das ist ja nicht immer der Fall und die Frage ist, warum funktioniert das bei anderen nicht? Und das war oh. eine, eine hochspannende eine hoch also, oder das ist nämlich ein hochspannendes Feld. Äh, vielleicht zum Hintergrund, das war vor zweieinhalb Jahren, äh, wo äh, ich dort mit ein erstes Projekt, äh, großes Projekt aufgesetzt habe mit äh, der Entwicklung einer ganz neuen äh, Anlage und die Anlage ist jetzt äh, vor einigen Monaten zum ersten Mal auf der Messe präsentiert worden. Äh, parallel dazu sind dann noch drei andere Projekte gestartet worden, die als auch deren Ergebnisse auf der Messe präsentiert worden konnten. Äh, insgesamt haben die 20 Projekte, die jetzt agil laufen haben, ein, ein Team aufgebaut. Ich nenne es einfach mal Agile Transition Team mit vier Leuten, haben zum ersten Mal dort... Äh, agile Coach Non-IT gesucht, äh, eingestellt äh, und äh, im Moment denken die daran, wie können wir das Ganze weiter ausrollen. Also was da passiert ist, dass seit zweieinhalb Jahren so viel positive, äh, positive Ereignisse stattgefunden haben, dass jetzt die Geschäftsführung darüber nachdenkt, wie kann ich das in die, noch mehr in die Breite tragen. Und die Frage für mich ist, äh, was war da gut? Und äh, es gibt so für mich so drei, vier Sachen. Äh, der Leiter dieser Geschäfts-, dieses Geschäftsbereich, der war sehr von agil überzeugt. Und äh, äh, die Kollegin, mit dem ich das dort gemacht habe, die hat mir vorletzte Woche gesagt, der hat einen Schutzschirm ausgebreitet. Also er wollte es und weil er das wollte, hat er also äh, diesen Ansatz äh, schützend unterstützt. Das ist so für mich so ein, ein Punkt. Hast du ähnliche Erfahrungen, dass es das braucht? Um, dieser Schutzgedanke, kann, den kann ich bestätigen, den kennen wir Was Scrum ja so ein bisschen, dass der Scrum Master auch so ein bisschen das Team schützt, veräußern, Aus Einflüssen. Um, dieser Sponsor einer Agile-Transition-Maßnahme, wenn der nur am langen Arm im langen Seil sagt, macht mal bitte Agile, was auch immer das dann genau in seiner Idee ist, das ist zu, nach meiner Erfahrung auch zu wenig. Wenn man jemanden hat, der wirklich auch von seinem Standing im Unternehmen, in der Organisation äh, überhaupt schützen kann, ist das enorm hilfreich, weil wir gerade in dieser anfänglichen Change-Situation naturgemäß mit vielen Fragezeichen, Widerständen, wie auch immer äh, zu tun haben. Und wenn dann jemand ist, der das in einem gewissen Maße sinnvoll schützt, nicht jetzt einfach per Command und Control oder sagt, hier, das wird jetzt so gemacht, wir sitzen da in, in unserer Azure Transition Blase, sondern das vermittelnd schützt äh, und die, die Leute auch ins Gespräch einlädt, finde ich ganz wichtig, die, diesen Schutz äh, anzusprechen. Ja. ja, und ich habe das auch als ihn auch als positiv verstärkend erlebt. Also er hat, war bei einigen Retrospektiven, bei äh, einigen Demonstrations dabei, hat also äh, den Menschen wirklich auch das Gefühl gegeben, dass es wichtig, ihr macht einen guten Job. Äh, und diese, dieses, also war nicht nur ein Schützen, sondern auch ein Bestätigen. Äh, und ich, das ist für mich mit einer der Punkte, warum das da funktioniert hat. Das Schützen heißt auch immer Commitment zu dieser Idee einer Agile Transition. Diese Bekenntnis dazu, das Demonstrieren, wenn man, wenn man das, wie ich eben sagte, nur an der langen Leine laufen lässt und ähm, dann irgendwann mal im, im, mit, bei irgendeinem Startungsmeeting nach einem Jahr sich mal die, die Berichte dann einholt, ist das für mich dieses fehlende Commitment, wo dann auch ähm, die Betroffenen in der Umsetzungsphase, im Change dann vielleicht auch nicht spüren, dass da so jemand das Commitment zeigt. Und über diesen Schutz, den er dann auch durch seine Position dann auch haben muss oder eben zumindest in, in diese Position gebracht wird von ja, der Geschäftsführung, Vorstand und so weiter, das ist ein ganz großer Hebel. dann. Wenn, wenn das einfach nur so diffus passiert, ist es eine große Herausforderung. Aber es, muss, es bedarf jemanden, der diesen Schutz dort ausspricht. Ein gut, ganz guter Aspekt. Und der nächste Aspekt, den ich da äh, erlebt habe, ist, dass da, ich nenne es einfach mal diesen Menschen Agile Transition Coach, dass es da einen Menschen gegeben hat, der das einfach will, dessen Vision das ist, äh, Menschen die Arbeit zu erleichtern und der agil verstanden hat und der der wirklich dafür brennt und letztlich äh, er ja, sich auch auf, auf Arbeitsebene der Probleme angenommen hat, äh, zu Lösungen geführt hat, mit, mit, mit, mit ganz viel Energie und mit ganz viel Begeisterung, auch über die ganze Zeit, äh, bis hin zu, wir haben jetzt ein Projekt, wir müssen mehr Projekte machen äh, und wie schaffen wir jetzt eine Organisation darum, wie kann ich jetzt ein Agile-Transition-Team äh, aufbauen, wie bekomme ich die ersten agilen äh, Master, die auch in, in andere Projekte hineingehen, also jemand, der wirklich dafür brennt. Ist das jemand, der, wenn man das Scrum-Modell nimmt, da gibt es den Product Owner, den, das Entwicklungsteam, Umsetzungsteam und den Scrum Master, ist das jemand, den du dann eher in der Rolle des POs, also des Business Owners in dem Fall, oder das, der Azure Transition Owner ist? Oder und die Frage, ist das auch gleichzeitig derjenige, der diesen eben Zitierten Schutz mit in, in Personalunion mit anbietet? Also, äh, die Person ist gewachsen vom, vom, nach deiner Begrifflichkeit vom Scrum Master oder vom agilen Master hin zu diesem agilen Transition Coach. Also, der hat Schritt für Schritt äh, ja, äh, diesen, diesen Lernprozess äh, durchlaufen. Äh, hatte aber auch von Anfang an die richtige Position in der, in der Firma, um das zu können, weil also in der Stabstelle Program Management Office, hat das oder leitet das noch, hat sich aber sehr viel Zeit für diese agile Transition genommen. Siehst du den dann in diesem Dreiklang Product Owner Scrum Master Umsetzungsteam, Dev Team, wenn man das jetzt aufs Agile Transition Team abbildet, siehst du den dann eher ähm, auf dieser Scrum Master? Rollenseite oder eher auf dieser Product Owner. Owner. Für, für, für mich ist das noch drüber. Also für, für mich ist das also eine Position, die, die, dafür zuständig ist, diese diese Transition in die Firma zu tragen. Hinsichtlich Schulungen, hinsichtlich Marketing, hinsichtlich Aufbauen von Agilen, Mastern, äh, also jemand, der wirklich äh, diese Transition, diesen Rollout äh, will und auch bewerkstelligen kann. Jetzt sind es schon, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, die ersten zehn Minuten unserer Lean Coffee Time Box um. Was machen wir? nochmal mal fünf Minuten dranhängen? Wür Würde würd ich, würd würd ich sagen. Okay, dann das, ich okay mir mal gerade Zeit. So, dann haben wir noch mal fünf Minuten. Ähm, Frage von meiner Seite aus, wo ist denn der oder braucht es einen sinngemäßen Product Owner, also Business Owner oder Agile Transition Owner? Oder ist das dieser, dieser vierte Mann, diese vierte Rolle, die du gerade beschreibst, der dafür brennt? Muss nicht dieser Owner des Agile Transition Teams dafür brennen, um das Ganze Umzusetzen. Oder ja, ja, ja, ja bin, bin, bin ich bei dir. Also ich glaube, dass dieser, dieser Ansatz ja fraktal ist, dass er auf jeder Ebene gleich funktionieren sollte oder wird, muss, oder nicht anders kann. Äh, ja, man könnte das sagen, das ist der Product Owner der Agile Transition. Ja, das ist auch. So, so, so, so, so, könnte, so, so könnte man das. Äh, formulieren und das Team, was sie sich da geschaffen hat, ist sind quasi die Mitarbeiter in also dieses, dieses Transition Team. Und äh, jetzt ist mir gar nicht klar, ob die auch ein Agile Transition Coach haben. Aber das kann ihn, aber eigentlich sollte das so sein. Ja. Also mit diesem Begriff des Faktalen, dass man rein und raus summen kann und das, man hat immer diese Selbstähnlichkeit, heißt ja dann abgebildet auch so ein Agile Transition Team dass man den Agile Transition Owner hat, man hat das Agile Transition Umsetzungsteam, was dann in den Konzernen, in der organisation entsprechend die Maßnahmen identifiziert und dann auf den Weg bringt und man hat dann nochmal diesen ja, Scrum Master Agile Codes Prozessbegleiter, der das Ganze halt noch mal begleitet in, im Sinne das, was ein Scrum Master bei einem Scrum Team machen würde. Ja, ja, äh das ist für mich der Weg. Ich glaube, auf allen Ebenen gleiche Strukturen, die, die sich bewährt haben. Mhm. Vielleicht noch der, der letzte wichtige Punkt. Ich habe da als externer Veränderungsenergie hineingetragen. Also Sie hatten Schmerzen. Mhm weil die ein Produkt äh, versucht haben, auf den Markt zu bringen und da schon sehr lange in der Konzeptphase äh, hängen geblieben sind. Und äh, diese Veränderungsenergie, um da gewisse Strukturen auch einfach aufzubrechen, und sie hat mir das nochmal sehr schön gespiegelt, äh, es ging darum, Projektraum. Ich habe gesagt, dieses Team braucht einen Projektraum. Äh. Haben die dann auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, und jetzt brauchen wir da ein Board, ein, äh, ja, ein Taskboard, in, in Taskboard. Wir müssen visualisieren. Ja. Und dann habe ich gesagt, am günstigsten wäre... Äh, so eine Wand, wo man so eine, so eine Glaswand, wo man auch drauf schreiben kann, wo man postet, also so eine Universalwand, habe ich so gesagt. Mhm. Und dann haben die mich alle äh, lächelnd angeschaut, so mit dem Hintergedanken, äh, das wird sowieso nichts. Und ich habe das nachher nochmal bei dem Product Owner und bei dem HR Coach wirklich thematisiert. Und die haben das aufgenommen und haben das, also ich habe es dringend gemacht, und die haben nach 14 Tagen, war diese Wand da, und das waren so die ersten kleinen Zeichen, dass sich in der Organisation etwas bewegt. Mhm. Und ich glaube, diese, diese Initialenergie äh, ist unendlich wichtig und die ist auch ganz, ganz schwer von innen heraus äh, zu bringen. Weil äh, den Prophet im eigenen Lande, den, äh, den hört man dann nicht. Mhm. Mhm. Also das sind so, so drei, drei Sachen, die mir da so im Nachhinein... Äh, wichtig geworden sind, warum es da gut funktioniert. Ja, prima, jetzt sind schon wieder fünf Minuten rum, so schnell geht die Zeit, wenn man in diesem System arbeitet, Dann, das macht ja die Spannung auch unserer sonstigen Lean Coffee rein, so, so toll und, und immer noch äh, ja, wiederholbar, nach 150 Lean Coffee Kolons und so weiter, was wir da inzwischen ja geleistet und geschafft haben dann. Lieber Heinz, wir haben, glaube ich, viele, viele Themen, die wir noch hier besprechen und diskutieren und austauschen kann. Dann freue ich mich auf die nächste Folge, die wir dann gemeinsam hier bestreiten können. Ich mich auch. Danke für die gute Diskussion. Dankeschön gleichfalls. Bis demnächst.